Willkommen bei LectureTube. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre LectureTube-Videos in Tuvel einbinden und verwalten können. Sie müssen die LectureTube-Serie Ihrer LVA einmalig über TIS aktivieren, um Ihre Videos in Tuvel verwalten zu können. Dazu navigieren Sie in TIS zur LVA-Administration und klicken Sie unter Ankündigung auf das Register E-Learning. Im Abschnitt LectureTube können Sie nun die Serie für Ihre Lehrveranstaltung aktivieren, Termine programmieren und die Sichtbarkeit festlegen. Gehen Sie anschließend zu Ihrem Tool-Kurs. Falls das Menü auf der linken Seite ausgeblendet ist, blenden Sie dieses zuerst mit dem Menü-Icon wieder ein. Klicken Sie dann auf den Eintrag lecture Tube. Sie werden somit zur Übersichtsseite Ihrer Videos weitergeleitet. In der Spalte Status können Sie den Verarbeitungsstatus für jedes Ihrer Videos einsehen. Unter Aktionen können Sie die Metadaten Ihres Videos, wie zum Beispiel den Videotitel und die Namen der Vortragenden, überarbeiten. In der Spalte Bereitstellen können Sie Einzelvideos in Ihrem Tuvel-Kurs als Aktivität einbinden oder ein eingebundenes Video aufrufen. Klicken Sie dazu neben dem jeweiligen Video auf das Icon. Passen Sie bei Bedarf den vorgegebenen Titel der Aktivität beliebig an und wählen Sie den gewünschten Kursabschnitt aus. Klicken Sie anschließend auf Aktivität hinzufügen und zurück zum Kurs. Die angelegte Einzelvideoaktivität wird Ihnen nun im Kurs angezeigt. Klicken Sie nun wieder auf den Eintrag LectureTube im linken Menü, um zu Ihrer Videoübersicht zu gelangen. Wenn Sie Ihre Serie als Aktivität in Ihrem TrueWell-Kurs einbinden möchten, klicken Sie auf den Button LectureTube – LTI-Serien – Aktivität zum Kurs hinzufügen. Ändern Sie bei Bedarf den vorgegebenen Titel der Serienaktivität um und wählen Sie den gewünschten Kursabschnitt für die Aktivität aus. Sie können mittels Voraussetzungen hinzufügen auch eine Voraussetzung für den Aufruf der Aktivität definieren. Klicken Sie anschließend auf den Button Aktivität hinzufügen und zurück zum Kurs. Mit einem Klick auf die Serienaktivität gelangen Sie zu Ihren Videos. Alle erfolgreich verarbeiteten LectureTube-Videos erscheinen dort, unabhängig davon, ob diese im Hörsaal aufgenommen wurden oder über einen beliebigen Browser mit LectureTube Studio. Auch Videos, die mittels des Buttons Video hinzufügen über well hochgeladen wurden, finden Sie hier. Viel Erfolg beim Verwalten Ihrer Videos wünscht Ihr LectureTube Team.